Sniper. Ich glaub das ist das Ja, das stimmt. Aber ich glaube wir haben gewonnen, oder? Bestimmt, das ist der letzte. Oh Gott! Oh, hey, das ist verpackt. Ja, ja, ich bin gefackt. Oh, das überlebst du aus Banen? Ja, einfach die Banen. Schieß einfach mit drauf. Ich kann man doch wieder mit dem... Oh Gott, der ist ein bisschen zu Wasser. Tja, okay, ich hab keine Bananen mehr. Oh, ja schon. Und was mach ich jetzt? Ja. Okay? Nein, nein. Du schrittst dich auf die Nutte. Zeig mir wieder deinen Körper. Ich guck mal kurz, ob er voll auf. Nein, alles gut. Oh Gott, er hat mich weggeschmissen. Er hat mich komplett ja, weggeschmissen. Muss er hochtauchen. Einfach nach oben tauchen. lustige ist nicht wegfahren please It's sorry das ist, ist, ist wohl schlauer ja. wir haben nichts gemacht wir, wir müssen sehen, gucken wir, dass mal wir überhaupt fahren gerade mausgeschwindigkeit jetzt aber ich habe zum glück den knopf dran dann geht es einigermaßen Close. immer noch scheiße ja. aber es geht einigermaßen ich bin verbackt ich bin, ich kann schneller schwimmen als hier momentan Hey, du. Oh. Da ist noch einer weg. Zwei Hits, drei Hits. Fuck. Ja, ist er weg. Weg. Ah, easy. Links von uns immer noch. Was? Was gibt's denn da? Ich wurde wieder fast gepackt. Uh, uh. Jetzt können wir drauf schießen. Wir laufen. Flix, flicke, äh. So. Mit was dem hier ist das verpackt. Greifen das unser Schild? Ja. Und reparieren schnell. Ich hab keine Hölle. Nimm sie nach ein. Mir ist das losgelassen. Hier ist schon ein bisschen Wasser drin. Ich komme. Das ist nicht mehr alt. Also. Ich guck wieder oben. Um. Immer noch hinter uns. Ah, also. das ist aber nicht so schlimm. Tag ist immer noch hinter uns. Okay, dann, hast, dann bist du gepickt, wenn du die reparierst und musst du erstmal priorisieren über solchen hier. Aber ich hoffe, wir bekommen hier etwas wir uns endlich die Stimmt. Ja, nice weg, weg. ist weg, letzter tag Ja, wow, das, das, das war Ja, okay. das war hier ja. ja haben es geschafft. Wir haben es geschafft. hier irgendwas rum? Oh mein Gott. Schwimmt hier irgendeine Kiste oder so? Wir machen wir oder dort. Aber in Ruhe schon hey, schwimmt nichts. Ich glaube nicht, dass man da was kriegt. Die sind soeben legendäre Seefahrer geworden. Wir haben ja. den Kraken besiegt. Und Knosti, wir gleich sagen eh habt ihr, habt ihr die Schädel und so schon abgegeben? What the <lacht> fuck? <lacht> Was ist das für ein <lacht> Timing, man? Ey, Knosti, ja. wir haben gerade den Kraken besiegt. Nee. Doch! Ey, Doch. Ey, genau in dem Moment gut.